Hey, ich bin's wieder, die... Hey, meine Tomatenmafia. Hey, Leute. Yo, Leute, was geht nicht? Hey, ihr Lieber, der billig sachen -Näht. Hey, kennt ihr das, wenn Sachen scheiße sind? Ja, ich kenne es so gut, denn ich habe hier so eine 24-Euro-Kamera von Wish bestellt. Und wir schauen uns die gemeinsam an. Ich habe das vor irgendwie drei Monaten oder so bestellt, aber ich habe es nie ausgepackt. Warum, das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt... Das werden wir... Beide nicht. Das werden wir, das werde ich herausfinden. Ob sie gut oder eventuell auch der größte Sch Also, was haben wir hier? Das frage ich so dumm. Gucken wir. SLR Kamera. Ja, ganz stolz steht es da, als wäre das eine wahre SLR. <lacht> Nein, es ist nicht. 16 Megapixel maximal Sensor von CMOS. HD-Videokamera und dann steht hier allmöglicher Scheiß. Ich lese euch mal den Scheiß vor, der der größte Scheiß ist. Wahrscheinlich sind 720 Pixel Full HD oder 4 AAA-Batterien sind drin. Nein, sind es nicht, denn da waren keine Batterien drin. Ich wäre natürlich am geilsten, wenn hier auch noch so Licht wäre. Ja, aber ich habe die Mutter dafür verloren. Deswegen kann ich jetzt nicht festschrauben. Hm. Klebeband wird es auch regeln. So, jetzt kann ich mich zwar nicht mehr selbst im Display sehen, aber es ist mir egal Vielleicht wäre es wirklich schlau, wenn ich mich im Display sehen könnte Egal So, von vorne gesehen, oben 16 Megapixel 2,4 LCD Screen Infrared Lens Eis ja. Könnt ihr das lesen? Könnt ihr das lesen? Nee, man kann nur ahnen, was da steht. Das Lustige ist, ich könnte mir sogar vorstellen, dass irgendjemand darauf reingefallen ist und dachte, wow, Full HD 720p, 16 Megapixel und Elektronik, Megastabilisator, Megakrattel-SLR-Kamera. Von vorne gesehen, unten, selbe bloß, anderes Bild, das sind zwei Bilder anders. Von vorne gesehen, rechts haben wir Support up to 63 Gigabyte. Das unterstützt maximal 32 Gigabyte. Ich weiß gar nicht, was das Standard so für SLA-Kameras sind. Full HD 700. HD-Recording, High-Speed USB 2. Sprachen: Englisch, Französisch, Niederländisch, Espanolisch, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch, Polnisch, Türkisch, Russisch und Koreanisch. Von vorne gesehen links haben wir dann die ganze Liste: 16 Megapixel Sensor, 2,4 TFT LCD Screen. Das heißt 320 x 240 Pixel. USB 2.0 Mini-Port. High-Speed-USB. Videoformat AVI. Die Videoauflösung beträgt auf einmal Full-HD. Uh, uh, uh, uh -uh? Fotoformat JPEG. photo resolution 16 Megapixel. Wahrscheinlich 4K. Wahrscheinlich 4K. Dann White Balance Explore Resolution. Das heißt, äh, werden wir nie erfahren. Audio Recorder, also Mikrofon. Auto Power of Function, ja, also Stromsparmodus. Digitaler Zoom bis zu 16 Mal. Multi-Language Webcam-Funktion, aa batterien und internale Memory Storage Media Bould in 16 MB Flash Memory. Eingebaute 64 Megabyte. Okay, packen wir es aus. Da war eigentlich ein Mini-USB-Kabel dabei. Ich habe es schon mal ausgepackt und darüber ein Review gemacht, aber... Fuck. Stell dich vor, da wäre ein Mini-USB-Kabel dabei geliefert. dazu geliefert. Packen wir es aus. Oh mein Gott, was für ein Auspacker ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie krass, oh mein Gott. Ah, wow, wow. Oh, da ist doch das Mini-USB-Kabel dabei und eine SD-Karte, die ich dazu gelegt habe. Wow. Full HD 720 p Also, was wirklich jetzt dabei war, war... Was wirklich jetzt dabei war, packe hier jetzt aus. Also, jetzt das erste Mal auspacken. Die Kamera, die vielleicht ein bisschen besser in der Plopfolie drin war. Hm, Mini-USB-Kabel. Und... Ich habe 28 Euro bezahlt, 4 Euro extra, dafür, dass hier eine Memory-Karte dazu geliefert wird und Batterien nicht. Batterien habe ich nicht dazu bestellt. Hier, das hier habe ich selbstständig reingepackt. Das ist nicht mal das, das, die richtige SD-Karte dafür, weil es ein Adapter ist. Okay, kommen wir jetzt dazu. <lacht> ich muss eigentlich irgendwie spektakulärer machen. Die wiegt nix. Eine Kamera, die echt hässlich aussieht. Die scheiße aussieht. Einfach eine Missgeburt eine Kamera. Nicht cool, China. Nicht cool. So. Vorne zu sehen ist ein Linsenschutzdeckel. Nehmen wir ihn ab. Die Linse. Man sieht, dass es Plastik ist. Hier, ich kann es eindrücken. Ich kann es eindrücken. Vorne steht, digitale zoom -Linse. L 9,88 mm Ampitur 5.0. So, von der einen Seite haben wir einen Knopf für den Blitz. Können wir aufmachen und es klemmt. Es klemmt. Da ist ein Blitz. Der Blitz ist nicht geil. Es ist nämlich scheiße. Hier eine Gravierung für einen Namen. Da war nichts drauf. Dann von der vorderen Seite, von der Seite, wo man, das, äh, die, Seite, die Hauptseite, Mode, Falltasten und ein OK-Button. Okay so weißt du gut. Von oben Power-Button, rein, rauszoomen und Auslöseknopf. Doch Von rechts nichts, unten Stativgewinde aus Plastik. So, dann haben wir hier, haben wir. Hier ein Akkufach, da kommen die Batterien dann rein. Achso, was ich vergessen habe zu zeigen, eine Klappe für einen Audio- oder Mikrofon-Port, das wird hier nicht gesagt. Mini-USB und eine SD-Karte. Falls ihr euch denkt, Alter, warum sieht das Display so verranzt aus? Es sieht gar nicht mal so verranzt aus. Bei der Folie, es sieht eigentlich ganz... Okay, aus. Ich habe das schon mal abgemacht, deswegen. Fun Fact beim ersten Mal, als ich es ausgepackt habe und die Folie davon abgezogen habe, habe ich das Display mit rausgenommen. Was hält ihr davon, wenn wir die Kamera anpowern? So. Jetzt hat es ein kleines bisschen Gewicht bekommen. Bauen wir an. Es leuchtet grün. Vielleicht sollte ich das Licht mal ausmachen. Was sehen wir? Eine Karte. Klappe auf. Und Karte ist drin. Wir haben hier das Display. Die Aufnahme im Endeffekt ist nicht wirklich anders als das was hier angezeigt wird. Es ist nämlich noch beschissen. Okay, öffnen wir das Menü. So, die Resolution haben wir auf 16 Megapixel, das heißt 4K in den Fotoeinstellungen. Foto, äh, Foto äh, Single Shot. Quality gibt es halt normal, fein und super fein. Das haben wir. Das ändert halt nur nichts. Exporus. Das ist. das ist die Beleuchtung. Also ich hoffe mal, dass es die Beleuchtung ist. Und weiter geht es nicht. Dann können wir zu den Einstellungen gehen. Zeiteinstellung. Auto Power Off, haben wir aus. Screensaver. What? Okay, das ist ja okay. Language, oh, da können wir hier ja. Deutsche. <lacht> Deutsche. Okay. Ah, okay, dann würde ich mal sagen, ich mache mit diesem Schätzchen ein paar Fotos, zeig sie euch am Ende. Ah, bis gleich. Mein Kühlschrank. Ähm. Mit dem McDonalds-Gutschein, meine Uhr im Wohnzimmer, in der Küche. Fazit: äh, ja, kauft so eine Scheiße nicht.